I think ha was a fare questo a

Ya, ya, ya, ya,

Gut, ich möchte schön meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich zu der begrüßen. Auch den Gast, der Direktiv der heute Und darf beginnen äh, mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Äh, soweit ich das sehen kann, ist es gegeben. Entschuldigt hat sich der Herr der Herr und der Herr Sorge. ich

Gut. Bericht des Bürgermeisters entwickelt heute in der Und wir werden dann noch bei der Frage, stellen, eine, Frage eine Frage hätte ich nur der äh, Schaukosten bei der Galerie, wo jetzt das neue Haus gebaut wird, der also, ist ja weg. Kommt der wieder oder wie schaut es da aus?

Und Schau, wir Zeit schauen. Zeit. dass man den findet, dass man den Zyklus wieder aufsteht. Über so <lacht> Weitere Fragen? Wie schaut es aus mit dem Jugendhaus? Wie geht es da weiter, da? Gibt es da irgendwas Neues? Im, Prinzip, im Moment ist es Neues. Das ist das, das die Bauverhandlung stattgefunden hat, für den

Dementsprechend hat es keine relevanten gegeben, das ganze Projekt kann der Wohnung gesetzt werden. ich ja, darf einfach Ich es verstanden. Aber die aus, die aus. Das ist die Das ist ehemalige Das ist noch offiziell. Ist meine Frage ist, wie

wie da, also, ist, ist der aktuelle Stand jetzt zum Junge Also ich, ich habe jetzt von Anreihen deswegen Haus für Du und ich waren wäre Fragen gekommen, uh, wie ist jetzt der Stand, was ist jetzt vorgesehen, dass man das Jugendhaus nutzt? Das ist jetzt das U und ich, die Oxenkosten, und, die Kosten? und uh, wie ist jetzt der Stand auch mit den Anleihen sind, sind wir alle dafür? Nein, nein, nein, nein, wir haben nichts vor.

Die Nutzungsänderung hat stattgefunden, in dem Sinne, dass in der Aufnahme ein gutes ist, wo festgestellt worden ist, was alles sozusagen bei den entsprechenden Aufwand um, zu benutzen ist und dementsprechend hat es keine relevanten Einsprüche gegeben. Also es hat von der Anwendung keine relevanten Einsprüche gegeben. Nein,

was die Baugeboren gibt es ein Baurecht, da steht genau drinnen, äh, wie solche Angelegenheiten abzuhandeln sind. Und äh, diese, äh, diese Einwendungen, die es gegeben hat, waren nicht relevant also für, was, was dafür, sagt dass, dass, es nicht, dass es nicht ausgebaut werden kann und umgesetzt werden kann. Okay. Das heißt, es hat aber keine Einwendungen gegeben, solche ja. Einwendungen. Also, ein, ja? Ja, ja. Also, Wie ja. war das? Das, das sind jetzt zum öffentlichen Teil. Ja. Ich sage mal, das ist eine vertrauliche Angelegenheit.

Wenn du mit den anderen gesprochen hast, dann kannst du sie gerne beantworten. Aber im ja. öffentlichen Teil kann ich diese Formel beantworten. Außerdem hast du schon drei Fragen gestellt, die sind somit beantwortet. In der Fragestunde sind zwei kurze Fragen vorgesehen. Und somit kommen wir zur nächsten Frage Das war die Frage zu einem Thema, das leider ja. aus mich und nicht aus einem gerne Wort hat. Ja, ich, ich, kann sagen, ich, sagen. ich darf Sie daran erinnern. Ich darf sie daran erinnern.

Ja. Ich bin der Vorsitzende und wenn ich dir das Wort erteile, dann kannst du auch noch sprechen. Das ist ganz einfach. So lange ich Spielregeln in der Gemeindeordnung habe, unterstellt dann Jörg dass in der Zahlung von zwei große Fragen stellen sind. Das ist die Liga, die für Wiener die, die ich schwer zu verstehen. Die erste Frage habe ich gestellt. Die Antwort war ich darauf kann ich das noch ein bisschen weiter vorne. Die zweite Frage, die ich stelle, stehe jetzt deshalb erst wenn Sie.

Wenn ich meine Frage fertig formuliert habe, ich kann ich nicht übersetzen. Ja, die zweite Frage ist, es äh, hat am Tag des Sportes gegeben und da hat es ein Buffet gegeben äh, am Nachmittag. Das Buffet wurde von der Gemeinde, oder wurde vom, vom, vom Kronhauser bereitgestellt und von der Gemeinde bezahlt. Meine Frage ist, wie hoch waren die Kosten dafür?

Und wo wurde das beschlossen? Weil da zum Unterschied bei der Volksschule wurde das im Gemeinderat geschlossen. Und von da weiß ich eigentlich jetzt nichts, ob das so beschlossen worden ist. Ich sage mal die Antwort jetzt ja die zweite Frage noch einmal. wo man es die zweite? Das ist jetzt schon die dritte Frage, ist nicht beantwortet, damit wir da zur Ruhe kommen. Wenn du dich kundig gemacht hättest, was im Voranschlag drinnen steckt, dann würdest du sehen können, dass im Voranschlag für diese Position

die Kosten bereits vorgesehen werden. Und in dem Sinne ist die Frage ausreichend beantwortet. Wir, das heißt, wir haben für den einen Voranschlag, und wenn er gemacht, dann ist Voranschlag, der für das Jahr 2014 steht, vor. So, ich meine kommen zu einer Frage, die wurde nicht beantwortet. Ich hoffe, die Kosten, die die Wohnhaushalte erhalten. Ich weise dich jetzt darauf hin

dass du bitte nichts äh, mehr zu sagen kannst, bei werden zwei Fragen gestellt wurden, sind die sind in der Gemeindeordnung so vorgesehen. Ja, okay. Ansonsten nicht mehr so das Wort in Sie, ja. haben los noch Also Das ist gut, dass also so ich die Zeit das fand, dass ich, das ich, ich ausreichend geantwortet. Dankeschön. So, weitere Fragen, bitte. Gehen die noch offenen Fragen vom nächsten Mal? Ja, zu denen kommen wir. Gibt es keine weiteren Fragen? Keine. Gut, dann kommen Sie mit offenen Fragen.

Der Herr ich ergänzt seinen Wahlkampf, zur Europawahl verteilt worden Und war für mich nicht mehr nachvollziehbar. Der Foto ist der Rechtsschneider, das wir Wohl für mich war es schon nachvollziehbar, ich habe meine Fotos angeschaut, Ich auf der einen gesehen, und zwar ist es auf dem weißen Plakat, was für die Kinderbetreuung war, so das ÖVP-Logo aufgemalt worden. Nach genauen Beurteilungen habe ich daran erkannt, dass es die

Doktor von Herrn Händen war. interessant. Das ist gut. Das hat viel Erfolg werden. Also die weniger Bonuserarzt. Perfekt. Ja. ja. Mhm, danke. Dann was, was ist das. So, also ich, ihr Ganz was. Kein, ja. ich hab's keine Wahl, ich Deine Antwort. Ich deine habe Haar Haar Haar ich ja. Ja. Ja. Ja. Nein. das war nicht. Ja. Nicht. Ja. Ja. Das ja. Ja. Mit zwei Minuten. Alt. Wir, wir das hoffen, die denken, und Strafzöllern für die Gemeinde, erst nach dem haben die da weil Sie ein bisschen

es gibt keine gesamten es die Diskussion Gut, jetzt ist ja der ist auch aber in das aber die gibt es ein paar Erweiterungspunkte.

Den Vorstand, der Betroffenen hat, ich gesagt, da ja. lassen, bitte. Da ist noch eine Frage auf. Ich habe nicht den Fach mit ja, den ja, das hast man vergessen, bitte. Schau das Protokoll an, bitte. Ja, bitte. Zur ersten Frage von Mitzebürger, zweiten Bürgermeister Helmreich. ob äh, hat für die 140.000 Euro Bedarfsmittel für die Volksschule Legos eine schriftliche Bestätigung des Landes vorliegt. Teilt der Bürgermeister mit, dass er da die Buchhaltung nicht zu 100% besetzt gewesen sei, diese Information noch nicht einholen konnte? Er die Frage war das nächste Mal geantwortet.

Das war in der Besitzung. Der Letzten. Du vergisst ja so schnell. Das ist ja das Projekt, also was wir haben. haben oder oder ja, ich die Sachen, auch ich jetzt nicht mal geantworten habe. So immer, wie lange fang ich da das nächste Mal, was die Frau bei der Ich erzähle mich nicht. Ich sage mal, mein Personal, hat ich darum gekümmert. Ja, aber und du, du vergisst das Land immer. Du, du bist da Hand, ja, ja, aber du vergisst jedes Mal. jedes Mal. Tun wir bitte nicht persönlich werden. Ja, ich bin wie ich ich das auch, wenn du so bist. Wir achten einander einfach. Nein, das kann, kann man natürlich.

Das ist in Ordnung, dass man auch unterblieben geht. So, bitte gibt es noch etwas? Ja. Nichts mehr. Gut, ja, ja. bevor die Tagesordnung, wie gesagt, das ist ja schon besprochen worden in der Vorstandssitzung, gibt es Erweiterungspunkte im öffentlichen Bereich. Das wäre noch der Tagesordnungspunkt 2, ich werde das auch. Bitte geht es das weiter. So, jetzt sagen die Zustimmungserklärung zur Grundbildung Durchführung des Teilungsplans.

Die Planschein Christian Witt fahrt vom 9.01.2013, eindeutig uns der das heißt, im laufenden Rahmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir mir selbst dazustellen. Dann Gegenstimmen? Gut, okay, es gibt keine Antwort. So, habt ihr jetzt mitgestimmt oder habt ihr mitgestimmt? Ja. ja. Mitgestimmt, okay.

Gut, für den nicht öffentlichen Teil gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 personelle Angelegenheiten. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir die aufnehmen, den nicht öffentlichen Teil kann ich die nur zeigen, dass Gut, dann werden wir schon den ersten Tagesordnungspunkt, die Änderung des Unterwertes, das ist Protokoll zum 28.04

und zum 12.05.2014. Das hat auch Einwände gegeben. Da habe ich überhole jetzt auch die, die, die Leinwand. Was ich gesehen habe, sind ja auch den anderen oder einigen Gemeinderatsmitgliedern auch ergangen.

Soll ich gelesen? Bernhard? Ja. Gelesen? Gut. Ich stelle den Antrag, die vom 2.40. aus der Helmreich beantragte Änderung zum Protokoll vom 28.04.2014 äh nicht aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte nur selber zur Zustimmung. Danke. Gegenstimmung?

Gut, Sie stellen den Antrag, das Protokoll vom 28.04.2014 in der vorliegenden Form zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann der Sie mit der Hand. Gegenstimmen? Dank. Danke. Gut, wir kommen zur weiteren Einwendung vom 12.05.2014. Das war schon. Ja.

Zu lesen. Gut, ich stelle den Antrag, die vom zweiten Sitze gegen mich der beantragte zum Protokoll vom 12.05. nicht aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte einmal seltene Zustimmung. Gegenstimmen? Okay. Ich stelle den Antrag, das Protokoll vom 12.05. in der vorliegenden zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte einmal seltene Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Okay. Ich darf das Schriftführer für zu mir

Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, worum die Gemeinderatssitzung äh, kurzfristig einberufen werden hat müssen. Es geht darum, äh, dass der Vertrag zwischen Land Steiermark, der Firma Spar und der Gemeinde, vom Land Steiermark äh, noch mit geringfügigen Änderungen besetzt worden ist. Äh, aus dem Grund, äh, also ich, dass wir den Vertrag noch einmal beschließen.

Wir haben unseren Amtsleiter gebeten, dass er die wesentlichen Unterschiede noch einmal erläutert. Und äh, ich kann es jetzt aber auch ersehen auf der Leinwand, wo er dargelegt hat, um was es geht. Also im Wesentlichen ist es einfach genauer ausformuliert worden vom Land Steiermark. Äh, die Höhe, äh, die Beträge, so wie sie vorher festgesetzt worden sind, haben sich nicht verändert. Was äh, so mehr

um ein paar Feinheiten gegangen, was jetzt die Zahlungsmodalitäten anlagen und ja, was ist es im Wesentlichen? und wer äh, für die einzelnen äh, Bereiche, im äh, Gehaltsamtsbereich noch zuständig ist. Das wollte das Land Steiermark noch klar definiert haben und dadurch, dass es eben diese Änderungen, gängigen Änderungen gegeben hat, hat man das ein bisschen verteilt

neu beschließen, Ich sind in der Stadt natürlich ja schon durchgesprochen worden. Wer ja, unterschreibt den Vertrag? Den Vertrag unterzeichnet das Land Steierholz, die Firma sparen. dann Vizebürgermeister, Bürgermeister und zwei Gemeinderatsmitglieder. Und wieso kann er von der Opposition

sonst, Oppositionsmäßig, braucht keiner unterschreiben. Oder darf keiner. Was will dann eigentlich abstimmen? Das ist ja auch schon der Unterschreibung. Entschuldige, wenn Sie das eh an einem Punkt brauchen, nicht abstimmen. Ja. Nein, das ist ehrlich. Was müssten wir jetzt <lacht> wirklich abstimmen? Kein Vorstandsmitglied ist dabei von uns. Wo nicht Und da brauche ich nicht abstimmen. Und das macht die Gemeinde jetzt, natürlich wir mal viel Zeit ersparen. Ja. Wenn das immer so ist. Wenn das immer besser kann, man ja

Jetzt ist, spät. Hm. ist spät. es spät. Du hast schon bestimmt, bestimmt, deine Leute. Wir müssen jetzt erst einmal, zuerst einmal beschließen und dann können wir bestimmen. Also, das, ist hm. das ist ein nichts so. Das Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was wir das letzte Mal beschlossen haben und jetzt außer diese Formulierung, die worden ist. ist? Das, was da oben Der, der Vertrag ist zur einzigen aufgelegt.

Ich kann mich nicht erinnern, dass sie gefangen werden. Aber ich sage mal, in der Vorstandssitzung, ist jemand da gewesen. Und wir haben mich auch nicht gekommen, aber leider auch in diesem nicht feststellen, dass Freitag alle ausgekommen sind. Ich muss auch sagen, ich war jetzt den Tag Müller, ich war nicht da. Und die anderen, die es auch gesagt es mir leider kurzfristig, nicht möglich, das anzuschauen. Also, es ist der Punkt, da, da, da, ich möchte das ja. noch vorher mal durchlesen können. Am ist es sowieso nicht gekommen, am letzten Tag nicht gescheitert.

Das heißt, die haben jetzt in der Gemeinde oder 20% gekauft? Ja, genau. Das heißt, Müsst du mal anschauen? Ja. Das okay. Und das so Gemeinde und alle darüber hinausgegangen, die Posten ist auch ein bisschen schwammelt, oder? Das ist aber im letzten Jahr schon passiert. Da hat sich nichts verändert. In das heißt, die Postentragung als solches ist gleich geblieben zwischen Spar und Gemeinde. Und im Wesentlichen hat es nur mehr bei Ausformulierungen gegeben

das gibt halt keinen äh, Nachteil jetzt für die Gemeinde. Schneeweilung und das macht ja das Auf der Landesstraße macht das Land der Die Pflege vom Kreisverkehr. Die Pflege vom Kreisverkehr, das ist ein das Thema, Thema, das wird uns abliegen. Was ein Thema. Vorteil ist, ist Thema, ja. wenn man den Kreisverkehr wenn man unter Umständen noch an unsere Firma dann wieder einbinden können im Ort. man ein Geschäft tun lassen kann.

Ja, ist ein Prinzip, der auch den Verbraucher, Personen

すみません

Ich muss den

so in der Straßenregisterin wird es gehen. die straße über hinausgehasst. Das auch der Punkt. Gibt es zu

Gut, von einer Seite her noch da. Äh, es hat ein Treffen gegeben, auch noch mit der, ja, das ist kurz äh, mit der Frau äh, Dr. Aufentoben, die Dame ist von, von, ist die von der Rechtsabteilung von Steierwald. Steiermark. Es sind auch ein paar äh, Dinge vereinbart worden

die jetzt der medizinischen Protokoll sind und die, die immer spart, die noch Dinge haben möchte, die sind jetzt im Protokoll, das sind Dinge oder Vollstände, da ist der Punkt 5 zum Beispiel, 3 also auf der Seite 7, da steht 3 Tage, da steht 5 Tage, man hat sich ausbedungen, dass man unbedingt 5 Tage haben möchte, weil dann die

wenn man dann mehr Zeit hat, dann die Rechnungen zu prüfen und äh, ist nur für zu von der Gemeinde. Und, und der andere, der andere Teil äh, unter der Punkt 2, äh, die kriegt einfach nur ein falsches Datum, aus oben ist und das wollten wir einfach der Bewertungssäuber halt genau sagen. Äh, die Punkt 1, den Bezahlungsverkehr, den wir ausgeführt haben,

wie das einfach gemeint ist. ist im Wesentlichen äh, Vertrag, so wie es dort innen steht, und entspricht dem Vertrag Wenn Sie damit einverstanden sind, stelle ich den Antrag der Gemeinderat melde den VT, SV, mit 3, 5, 13, 58, dem vorliegenden Vertrag, die zx vg 16 sv 16VD-SV03-5-2013-58, zwischen den Land Steiermark einerseits, sowie der Markt genannt, die Boch und der Spar Österreichische Waren,

Handelsaktiengesellschaft andererseits über die Errichtung, Erhaltung und Finanzierung des Kreisverkehrsplatzes auf der B70 Bacherstraße, Erdgebiet von jedoch zwischen ca. 14,704 und Kilometer 14,820 beschließen. Zusätzlich zum Vertrag möge der vorliegende Ergänzung zum Vertrag vom 14.07.2014, so wie ähm, jetzt da aufgezeigt wurde, was ich nun sagen

genehmigt werden. Gleichzeitig wird der Gemeinderatsbeschluss vom 12.05. zu wie letzten Mal gestoßen worden ist, unter Tagesordnungspunkt 5a aufgehoben. Wenn Sie damit einverstanden sein, sind bitte Begegnung und Zustimmung Okay, einstimmig. den nächsten Tagesordnungspunkt, ähm, den haben wir auch schon mal auf der Tagesordnung gehabt. Was das ist?

Ich darf jetzt mal eine Zustimmung erklären zur grundlegenden Durchführung. Wir okay, haben wir da eben die Bälle oben. Da sind wir da. Und sind wir da, fast schon so. Da ist das mit Gästenhaus, da ist die Veranstaltungshalle. Da ist das betreute Wohnen und da sind Wohnungen

mit der Formel, von der Installer. das sind die zwei bestehenden Blöcke von der Enstaller mit der Formel. Und da geht es um zwei Grundstücksflecken, eine Fläche 500 Gradmeter. Wie man da sieht, äh, da geht es darum, dass auf der einen Seite äh, wird es weggenommen, wird weggenommen und da unten wird es dazugegeben.

Dadurch, dass wir ein sehr gut darauf haben, auf diesem Grundstück, ist es notwendig, dass wir ihm um die Zustimmung geben zu den Ganzen. Und ähm, wir, sagen wir mal, verlieren in dem Sinne jetzt auch nicht unser Recht, äh, da jetzt über dieses Grundstück um die bisschen gutsmäßig halt noch drüber äh, zu fahren, weil wir ja sowieso die Straße außen haben, die sehr viel gut übernommen worden ist, das wir die andere Folie auch.

Das, die, das heißt also, das ist die und die Verlängerung, das heißt, sind jetzt die bestehenden Blöcke von der Engoller und wir haben ja sowieso den Zugang auch über den öffentlichen Weg zu unserem Grundstück, der oberhalb von der Engoller liegt. Und der Vorschlag ist folgender. Der Herr Minister Michael Preis, Modale Wissen, darf uns der Gesellschaft end aus angesuchte Zustimmung zu punkten für die Durchführung des Leibungswalds. Deshalb gestern.

Die Lohnschirmliste am Liebfahrt GZ 1446 durch 12 vom 9.01.2013 eintragen, der Dienstbarkeit im laufenden Rang zu erteilen. Durchgeführt werden soll Abschreibung des Trennstücks 1 im Ausmaß von 5 Quadratmeter aus EZ 2573 und Grundstücksnummer EZ 79 durch 1 und Zuschreibung in die EZ 2326 und Abschreibung des Trennstücks 2 im Ausmaß von 5 Quadratmeter aus EZ 2326 im Grundstücksnummer

1179 durch 2 und Zuschreibung die EZ 2573 und der Eintrag der Dienstbarkeiten CL Nummer 2A und 4A aus EZ 2573, CL Nummer 5A und 7A aus EZ 2326 im laufenden Rang. Das würde bedeuten, dass die betroffenen Dienstbarkeiten aus den dienstständigen EZ-Eingabezahlen jeweils

in der anderen EZ angereiht werden. Nach Erkundigung der Bezirksgerichtsgrad Ost, einem zuständigen Rechtspfleger, hat uns dieser geraten, der lastenfreien Abschreibung der gegenständigen Flächen mit Bezug auf die Brennstücke 1 und 2 zuzustimmen, weil die Selektivfläche nicht berührt wird. Mit der Mitübertragung der gegenständigen Dienstbarkeiten würde sich der von noch wieder erweitern und bei der lastenfreien Abschreibung der Brennstücke werden die Dienstbarkeiten

nicht mit übertragen. Und die lastenfreie Abschaffung der Trennstücke 1 und 2, wird diese Gutsfläche, nicht berührt. Sie beide in der Lage waren, wie wir es gesehen haben. Und äh, ich stelle daher den Antrag, dass die Abschaffung der Trennstücke 1 und 2 jeweils in August und 5² der lastenfrei erfolgt. Gemäß Freilassungserklärung ist nur das nur ist der Preis. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte mal immer Zeit der Zustimmung. Danke. Gut.

Somit befinden wir den nicht öffentlichen Teil, sodass wir einen rausbilden. Ich denke schon unterwegs, ja.